Spalten und Zeilen tauschen in Kalk – LibreOffice 7.0 Wählen Sie den zu transponierenden Tabellenbereich aus. Wählen Sie Bearbeiten ausschneiden oder Kopieren. Klicken Sie auf die Zelle, die die oberste linke Zelle im Ergebnis werden soll. Wählen Sie Bearbeiten Inhalte einfügen Inhalte einfügen. Markieren Sie im Dialog die Optionen Alles einfügen, Transponieren und OK. Oder klicken Sie auf den Button Transponieren.